Wo sollte man eigentlich mit der Digitalisierung beginnen? Am besten da, wo der Schuh am meisten drückt. Und das schauen wir uns heute mal an. Hallo zusammen, ich bin Tim Wiengarten von Rabbit Mobile und ich helfe Ihnen gemeinsam mit meinem Team dabei, Ihr Unternehmen digital und mobil zu machen. Wenn Ihnen unser Kanal gefällt, freue ich mich über Ihr Like und ein Abo und wir fangen gleich an. Manchmal höre ich so leicht frustrierte Stimmen sagen, oh, das mit diesen Apps hat bei uns irgendwie nicht funktioniert. Das wurde irgendwie nicht so richtig angenommen. Das kann aus meiner Sicht an zwei Gründen liegen. Entweder die App hat in den Augen Ihrer Nutzer keinen ausreichenden Wert, dann sollten Sie sich das Video aus der vergangenen Woche einmal ansehen. Ich verlinke es Ihnen hier oben und in der Videobeschreibung nochmal. Oder die App wurde entwickelt für ein Problem, das gar nicht wirklich das Problem war. Also sozusagen ein Pflaster, das neben die Wunde geklebt wurde, statt genau darauf. Sie sollten, bevor Sie eine App entwickeln, also zunächst einmal herausfinden, wo es eigentlich den größten digitalen Engpass in Ihrem Unternehmen oder in Ihrer Abteilung gibt. Also wo zum Beispiel ein veralteter oder ineffizienter Prozess für die größten Probleme sorgt. Und dabei kann uns die Engpass-Theorie weiterhelfen, die vor ein paar Jahrzehnten von einem Eliyahu-Goldrad entwickelt wurde. Für mich ergibt diese Theorie auf jeden Fall Sinn, denn sie hebt diese ganze Diskussion um Digitalisierung aus dieser ganzen allgemeinen Hysterie heraus und gibt ihnen ganz gezielt die Möglichkeit, für ihre Organisation die besten Entscheidungen zu treffen. Kurz gesagt geht es darum, dass es in jedem System immer genau eine Stelle gibt, die den Output des gesamten Systems bremst. Also den wesentlichen Engpass. Dieser Engpass kann ganz unterschiedlich aussehen. Es kann eine veraltete Maschine sein, eine schlechte Mitarbeiterleistung, ein ineffizienter Prozess, alles Mögliche. Und wichtig ist es, diesen Engpass, also diesen Flaschenhals zu erkennen und sich genau darauf zu konzentrieren, ihn zu lösen. In unserem Fall also mit einer App oder mit einem anderen digitalen Service, der besser funktioniert als der alte Weg. Wenn Sie also ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Dienstleistung anbieten, dann ist dieses Ergebnis immer Teil einer Werk die kann entweder parallel funktionieren, dass also die Prozesse zur Herstellung dieser Sache gleichzeitig ablaufen oder es kann eine eher lineare Kette von aufeinanderfolgenden Tätigkeiten sein. Der Punkt ist aber, dass immer der schwächste Faktor dafür verantwortlich ist, wie groß oder klein der Output am Ende ist. Dieser Faktor limitiert alle anderen Faktoren, die besser funktionieren. Es bringt also im Ergebnis kaum etwas mit der Digitalisierung an einer Stelle zu beginnen, die nicht der eigentliche Engpass ist. Also wie geht man nun richtig vor? Als erstes sollte man also wie gesagt den eigentlichen Engpass in der gesamten Wertschöpfungskette identifizieren. Wenn man den dann gefunden hat, geht es zunächst darum, ihn wirklich komplett auszulasten. Das heißt, er darf nie leer laufen, denn das wäre ein Zeichen dafür, dass es noch einen anderen, viel größeren Engpass an einer anderen Stelle gibt. Und für den Engpass muss konstant Arbeit vorhanden sein. Und diese Arbeit muss bei maximaler Auslastung erledigt werden können. Wenn zum Beispiel eine Maschine der Engpass ist, sollte darauf geachtet werden, dass sie möglichst ohne Pause läuft. Wenn es ein Mitarbeiter ist, muss er alle notwendigen Ressourcen immer zur Verfügung haben und so weiter. Als drittes versucht man nun alles um den Engpass optimal bei seiner Arbeit zu unterstützen. Das heißt zum Beispiel dafür zu sorgen, dass niemals mehr Arbeit durch das gesamte System fließt, als durch den Engpass tatsächlich bearbeitet werden kann. Denn ansonsten müsste überflüssige Arbeit an mindestens einer der anderen Stellen erledigt werden. Außerdem beginnt man am Engpass beispielsweise über Tools und Abläufe dafür zu sorgen, dass der Durchsatz der für das Produkt wesentlichen Arbeiten erhöht wird. Und im vierten Schritt geht es nun darum, den Engpass zu beheben. Und das soll laut Goldrad ausdrücklich erst geschehen, nachdem die Schritte 2 und 3 erfolgt sind. Nachdem wir in Schritt 3 den Flaschenhals einfach etwas geölt haben, ist hier die Stelle, an der die echten Veränderungen stattfinden. Das ist spätestens der Punkt, an dem wir darüber sprechen sollten, was man konkret tun sollte und wie ein gut gemachter digitaler Service dafür sorgen kann, dass der Engpass wirklich aufgelöst wird. Wenn das geschehen ist, ist der letzte, aber wichtige Punkt noch, diese Schleife zu wiederholen. Denn nach der Engpass-Theorie gibt es immer einen Engpass. Er liegt jetzt nur wahrscheinlich woanders. Ich hoffe, Sie konnten heute auch etwas aus diesem Video mitnehmen und würde mich freuen, wenn Sie mir in dem Fall einen Daumen nach oben geben oder mir sogar in die Kommentare schreiben, wie Ihre Erfahrungen mit der Engpass-Theorie sind. Wenn Sie das Thema näher interessiert, dann kann ich Ihnen übrigens das Buch Das Ziel empfehlen, das ich Ihnen in der Videobeschreibung verlinke. Ich würde mich freuen, Sie in der kommenden Woche wieder hier auf dem Kanal zu sehen. Und damit Sie kein Video verpassen, sollten Sie ihn am besten gleich abonnieren und außerdem die kleine Glocke anklicken. Wir sehen uns, bis dahin. Tschüss.